Hallo, ich bin Manuel von den Marktradikalen und ich heiße euch heute willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spektrum. Heute zum Thema Bitcoin-Freiheit und Privatsphäre. Mein Gast dazu heute ist Max Hillebrand. Max ist Softwareentwickler mit Fokus auf dem Aufbau einer freien Gesellschaft, in der jeder souverän ist und sich als Unternehmer frei entfalten kann. Dazu schreibt er freie Software und baut Werkzeuge, womit jeder seine Freiheit schützen kann. Allen voran gehört dazu die Bitcoin Wallet mit dem Namen Wasabi, was einen Fokus auf den Schutz der Privatsphäre seiner Nutzer hat. Hallo Max. So, Servus Manuel, ich freue mich sehr dabei zu sein. Danke für die Einladung. Ich hoffe, ich, hoffe, ich konnte dir gerecht werden äh, mit dieser Beschreibung und habe dir nicht unrecht getan. Grundsätzlich ja, nur ein, ein kleines Detail ist, dass ich äh, überhaupt kein Softwareentwickler bin. Ich, ich kann keinen Code schreiben, äh, sondern ich bin hauptsächlich Unternehmen, äh, Unternehmer und Ökonom und okay. schreie dann sehr laut an die Leute, die die Software schreiben können, dass sie es auch mhm. richtig tun. Ja, also das ist dann eher meine Aufgabe. Ja, gut. Anlass zumindest heute ist die Liberty in Our Lifetime-Konferenz in Prag. Die findet am 21. bis 23. Oktober statt. Dazu kann jeder mit dem Rabattcode die Marktradikalen, alles zusammengeschrieben, 15% Rabatt bekommen auf Tickets. Es sind auch beliebig Tickets auch für eine reine Online-Teilnehmerschaft verfügbar. Und da bist du ja auch äh, zu Gast. Da wirst du auch irgendwas vortragen, wenn ich das recht gesehen habe. Ja, und ich freue mich riesig drauf. Das wird eine richtig tolle äh, Konferenz, die, die Free Cities Idea äh, oder generell die, die Art und Weise, sich, sich frei, im, ja, frei miteinander zu leben und, und hier ohne Gewalt und Coercion äh, zusammenzuarbeiten und im, auf dem gleichen Raum rumzuhocken, ist äh, freue ich mich sehr drauf. Da wird es sicherlich ganz viele tolle Sprecher geben und viele tolle Leute, die auch vorbeischauen. Also ich freue mich sehr auf die Gespräche darüber. Ja, also, also ist es ja angeregt von der Free Cities Foundation, ursprünglich Free Private Cities Foundation, aber die haben sich jetzt umgetauft, so im Rahmen von der Einsicht, dass es auch viel breitere Möglichkeiten gibt, diese freien Gemeinschaften aufzubauen. Also ich sehe da vor allen Dingen auch einige, die im Rahmen von, äh, ich sag mal Bildungsaspekte äh, gerne sich, sich ausbreiten. Also das, das wird sehr spannend, auch für mich. Ich werde auch da sein. Wir sind äh, auch äh, mit einem weiteren von den Marktradikalen dabei. Und ähm, ja, freut mich auch un unheimlich, da zu sehen, was da alles noch vorgestellt wird. Ja, ganz klar. Und wie gesagt, das Tolle am freien Markt ist, dass es so, so rasant und so viele verschiedene ja, Möglichkeiten gibt und dass Unternehmer viele verschiedene Dinge ausprobieren. Es gibt halt beim Bäcker nicht nur ein Leibbrot, sondern zahlreich verschiedene. Und genauso sollte das ja auch im, im Lebensraum sein. Es sollte hier ja nicht nur eine Strategie ausprobiert werden sollen, sondern zahlreiche. Und da freue ich mich sehr darauf, hier zumindest mal ein paar von den möglichen Strategien etwas näher kennenzulernen. Ja, also man, man darf natürlich sich nicht darüber täuschen. Also nur weil man das probiert, heißt es ja nicht, dass es Erfolg hat. Das ist ja auch Aspekt des freien Marktes, dass da durchaus manche Sachen nicht funktionieren. Aber das ist, tut de, dem Gesamten ja keinen Abbruch. Ja, also irgendwelches davon wird hoffentlich und ich denke auch wahrscheinlich funktionieren mit der Zeit. Also irgendwo auf der Welt gibt es, glaube ich, einige Staaten, die, ich sag mal, offener für diese Ideen sind und äh, wo man da die Experimente führen kann. Und äh, doch, ich bin da recht zuversichtlich, dass es irgendwo mal klappen wird. Dein Ansatz ist ja... Hauptsächlich, äh, wie, wie wir es schon gesagt haben, die Softwareentwicklung. Und die Wasabi-Wallet, äh, ich weiß nicht, wie, wie, ich habe es probiert, beziehungsweise ich habe es installiert und ein bisschen äh, Coins rumgeschoben. Ak aktuell steht bei mir Constructing Coinjoin und der macht seit gestern, schiebt er ja Sachen mit, ich sag mal, Privacy Progress steht da eine Zahl. Ja, also ich habe es mal installiert, probiert. Es scheint alles einigermaßen zu funktionieren. Weiß nicht, willst du noch was dazu der Wasabi Wallet sagen? Ja, freut mich, dass du es ausprobiert hast. Das ist jetzt die neue Version, die Wasabi 2.0. Und wir haben einiges daran geändert und weiterentwickelt. Wasabi als Projekt gibt es so seit 2018 rum. Und wir haben gut drei, zweieinhalb drei Jahre Research gemacht, wie wir das Ganze denn verbessern können. Weil wir haben viel Benutzerfeedback bekommen äh, und auch einiges davon nicht so gut im Sinne von, hey, das ist doch alles viel zu kompliziert und viel zu teuer ja, hier auf der Bitcoin-Blockchain Privatsphäre zu haben. Und ich glaube, wir haben beides, äh, beide dieses Feedback äh, ja, gut umgewandt und es äh, wirklich geändert. Also mit Wasabi 2.0, wie du jetzt schon siehst, das geht viel einfacher. Du musst nur Bitcoin erhalten, ein bisschen warten und dann kannst du die Bitcoin ausgeben komplett privat und hier ohne um großes Fachwissen oder Fachverständnis zu haben, was dann in Bitcoin mit sich vorgeht, sondern es funktioniert halt einfach schön im Hintergrund und wir haben dadurch, dass wir viel technische, technische Dinge, ich sag mal, überholt haben oder, oder geupdatet haben, ist das Ganze jetzt auch viel günstiger geworden. Zumindest für, für die meisten Fälle. Es kommt da immer noch sehr drauf, auf die Details drauf an, wie viel Kosten man denn generell zahlt, aber im Sinne von, wie viel Blockspace wird denn verbraucht vom einzelnen Nutzer? Hm. Vor allem, wenn du jetzt nicht gigantisch viel Privacy haben willst, haben wir das Ganze halt echt sehr, sehr, sehr viel günstiger gemacht und wir haben noch ganz tolle Ideen, wie wir es noch billiger machen können. Und von dem her ist, ist super schön, es ist auf jeden Fall noch nicht fertig, es gibt noch einiges zu tun, also uns wird nicht langweilig hier in der Entwicklung, aber es ja, freut mich, dass du sie ausprobiert hast. Ja, ich, ich, ich müssen natürlich den Elefanten im Raum ansprechen dazu. Also, wenn du sagst, äh, die Fees sind günstiger geworden oder der Blockchain-Space, der Verbrauch davon, ist geringer geworden. Ähm, naja, das ist äh, die Privatsphäre ist natürlich das Hauptding. Und die, ich frage mich dann, wie man das. Man muss sich ja schon darauf verlassen, dass das alles so funktioniert. Also die Frage ist dann, ob, wenn man die Technik nicht versteht, dann muss man abwarten und einfach schauen, okay, wie viele Leute sind denn tatsächlich nachvollziehbar gewesen, also deren Transaktionen, nachdem sie Wasabi benutzt haben. G kennst du irgendwelche bekannten Fälle von Wasabi, wo, wo jemand nachvollzogen werden konnte, was das äh, wer er war, als er seine Bitcoin ausgegeben hat? Also zu deinem ersten Punkt mit, du musst Wasabi und Bitcoin ja vertrauen. Und klar, das, das stimmt, weil wenn ich dich jetzt fragen würde, erklär doch mal mir bitte das BGB-Protokoll. Ja. Dann hast du null Ahnung. Aber wir nutzen es ja gerade. Es ist ein, eins der vielen Internetprotokolle, das, das alltäglich von jedem genutzt wird. Aber du hast nicht mal eine Ahnung, dass es existiert. Noch, noch wieder, wie es funktioniert oder wo denn hier die, die Trade-offs sind. Und das ist ja gut so. Wir haben ja hier die, die Arbeitsteilung und verschiedene Leute fokussieren sich auf verschiedene Dinge. Das Tolle ist nur bei Open Source oder freier Software generell, dass du die Möglichkeit hast, zu verifizieren, was vor sich geht. Mhm. Jede Linie im Code, die du gerade hier mit Wasabi laufen lassen hast, könntest du anschauen. Und selbst wenn du nicht dann das Wissen dazu hast, kannst du dir jemanden anheuern, der das macht. Und klar, ist immer noch nicht perfekt, wäre super, wenn wir hier alle Wizard-Coders wären, aber naja, die Arbeitsteilung, ne? du fokussierst dich dann halt aufs Podcasten und dann zum Sinne von, was ist die Privatsphären-Garantie, die hier Wasabi gibt und das ist durchaus schwierig zu sagen, weil es kommt auf sehr viele verschiedene Faktoren drauf an. Mal zum einen, wie viele Bitcoin hast du. Wenn du, sag mal, mal hier Satoshi bist mit über eine Million Bitcoin, dann wird es verdammt schwierig sein, deine eine Million Bitcoin auszugeben, ohne dass jemand rausfindet, dass du wirklich der Satoshi bist. Hm. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt so, sag mal, mal 0,1 Bitcoin hast oder einen Bitcoin oder vielleicht sogar zehn, dann kann dir Wasabi Wallet ganz klar einen, einen enormen Vorteil schaffen. Die andere Frage ist, wie lange willst du dich denn beschützen? Na, willst du jetzt hier, dass du einen Kaffee kaufst äh, sozusagen und dann für die nächsten paar Minuten oder paar Tage äh, privat bist, sodass äh, der, der, ja, der Restaurantbesitzer nicht weiß, genau wer du denn bist, solange du noch im Restaurant sitzt und so weiter. Da kann dir Wasabi auf jeden Fall helfen. Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich will nicht mal, dass in 100 Jahren jemand rausfindet, dass diese Münze hier mir gehört. Ja, das wird dann vielleicht doch auch schon ein bisschen schwieriger. Also der zeitliche Aspekt ist durchaus ein Problem, wenn wir hier um, um Privacy uns reden. Und dann das Letzte ist natürlich, wer ist dein Angreifer? Wer will dich denn hier ausspionieren? Mhm. Wie gesagt, ist das, ist das die Tante Emma hinter der Ladentheke? Die hat wahrscheinlich keine Ahnung, wie man dich jetzt hier ausspioniert, selbst wenn du Bitcoin per se nutzt, aber vor allem nicht, wenn du Wasabi nutzt. Wenn du jetzt aber hier Edward Snowden Level bist und, und äh, die ganzen CIA, CIA und FBI Agenten wollen dich unbedingt äh, ausspionieren, naja, dann ehrlich gesagt gibt es wenig, was du dort tun kannst. Und wahrscheinlich wird aber hier auch Wasabi dann nicht die, die, der, die, der letzte Strohhalm sein, der dann den Kamel das Genick bricht, ne? sondern da wirst du schon vorher wahrscheinlich irgendwo ausspioniert werden. Also hier die Frage ist immer, wie viel Geld hast du, wie lange möchtest du privat bleiben und vor wem möchtest du dich denn beschützen? Und ja, ganz klar gibt es Leute, die Wasabi nutzen und Bitcoin nutzen, die halt sehr viel Geld haben äh, und sehr lange privat bleiben möchten und dann auch noch vor dem amerikanischen Staat wegrennen wollen. Und ja, die haben halt leider wenige Chancen. Aber wenn du jetzt, äh, ich sag mal, der Allgemeinbürger bist, dann bringt dir Bitcoin und Wasabi schon mal gigantisch viel, äh, um dein Leben zu verbessern. Du würdest also sagen, ein typischer Use Case für Wasabi wäre zum Beispiel, man Erst als Privatperson will, nicht, dass irgendjemand, an dem man Bitcoin schickt, der soll nicht nachvollziehen können, welche Beträge man sonst auf seiner Wallet hat oder als Unternehmer, wo man nicht unbedingt seine gesamten, äh, ich sag mal, Holdings offenlegen will. Darüber hinaus, also oder anders ausgedrückt, der Angreifer in dem Fall ist einfach nur jemand, der ein bisschen Neugierde hat und in der Lage ist, ein Blockchain Explorer zu bedienen. Gegen den will man sich schützen. Aber darüber hinaus, was wäre denn die nächste Ausbaustufe, wo Wasabi auch noch Sinn macht? Ja, also, äh, Genau, also für diesen ersten Fall, ne, du hast nur einen sehr naiven Block Explorer, da hilft dir Wasabi bereits bombastisch. Na, da war sogar Wasabi 1.0, ich sag mal relativ wasserdicht. Ähm, äh, wenn es dann schwieriger wird, ist, wenn der Angreifer, ich sag mal, spezialisierte Software hat. Ja, wo, wo sich halt nicht nur wie so der allgemein genutzte Blockchain-Explorer, ähm, sondern wirklich hier Surveillance-Software. Das, das kann das können Unternehmer sein, Spezialisten, sagt man mal, also diese Blockchain-Analysis-Companies. Mhm. Ähm, oder dann eventuell in der Zukunft gibt's diese Software frei und gratis für jeden äh, zugänglich, ja, dass man hier wirklich sehr gute Spionier-Software hat. Und da kommt es drauf an, so Sachen wie bei Wasabi 1.0 äh, es, gab es zum Beispiel diese, die, das Wechselgeld. Also wenn du 10 Bitcoin in den Coin schon reingebracht hast, hast du 9 Bitcoin rausbekommen, die nicht privat waren, und einen Bitcoin, der privat war, sozusagen. Und hier braucht man, glaube ich, schon etwas spezialisierte Software, um herauszufinden, dass die 10 Bitcoin und die 9 Bitcoin zusammenhängen. Und das war wahrscheinlich mit 1.0 möglich mit gewisser Software. Mit Wasabi 2.0 würde ich mal behaupten, äh, allerdings habe ich hier ja, wenig Wissen, um das wirklich konkret zu sagen, aber ich behaupte mal, dass das nicht mehr möglich ist äh, für den absoluten Großteil der Nutzer. Okay, dann wäre noch die Frage, ab wie viel Bitcoin macht das denn Sinn? Ich denke mal, wenn ich einen einzelnen Satoshi schicken will, dann wird das, ich sag mal, an Fies alles aufgefressen. Und irgendwann ist dann so eine Grenze vermutlich. Wo würde das anfangen Sinn zu machen? Ja, sehr gute Frage. Bei Wasabi 1.0 gab es da noch technische Gründe. Hier hatten wir eine Minimummenge von 0,1 Bitcoin, was dann doch schon relativ viel ist. Und darunter hat es einfach nicht funktioniert. Das ist doof. Jetzt haben wir das technisch gelöst und es gibt nicht mehr wirklich eine Minimumsumme. Äh, die ist ak oder aktuell ist sie auf 5000 Satoshis. Also das ist viel, viel, viel niedriger als mhm. davor. Ob es jetzt Sinn macht, 5000 Satoshis in die Wasabi Wallet zu schicken? Naja, eher nicht, weil das ist ja eine Blockchain Wallet. Das heißt, wir müssen hier die Blockchain Kosten zahlen. Und die sind fix, egal wie viele Satoshis du verschickst, es kommt hier einzig und allein auf den Blockspace an. Na, und wenn du jetzt in deine Wasabi-Wallet 0,001 Bitcoin reinschickst oder 10 Bitcoin, der, die Blockchain-Kosten im Sinne von wie viele Bytes wirst du auf die Blockchain schreiben, sind ungefähr gleich groß. Haben, und auch dementsprechend die Kosten sind ungefähr gleich groß. Das heißt, die, der prozentuale Anteil von der, deiner, deinem Geldanteil und der, den Summen an Blockspace-Fees, die du zahlst, werden halt prozentual sehr, sehr, sehr hoch, wenn du relativ wenige Satoshis einzahlst. Mhm. Ich sage mal so ja, 100.000 Satoshis oder so, kann man, glaube ich, dann schon noch verkraften, aber eher so in die Richtung eine Million und aufwärts. Also für alles andere machen zum Beispiel Custodial Solutions, also hier die, das, die, die Bank sozusagen, das, das Wertschließfach, Macht auf jeden Fall Sinn, wenn hier Gebühren eine große, ein großes Thema ist. Und da gibt es auch sehr private Lösungen. Und auf der anderen Seite dann natürlich das Lightning-Netzwerk. Das hier ist hier eher gemacht, um kleinere Beträge hin und her zu schieben, wo dann eben die Mining-Fees nicht mehr so massiv sind. Also hier gibt es andere Lösungen, die aktuell noch nicht in Wasabi-Wallet implementiert sind. und Sondern wie gesagt, das... Das lohnt sich ja hauptsächlich für on chain transaktionen die dann ja aber doch im Durchschnitt um einiges höher sind. Also wir haben Nutzer mit Hunderten oder Tausenden oder Zehntausenden an Bitcoin, die, die Coinjoins nutzen. Und da macht dann die Fee wirklich fast gar nichts mehr aus. Also das ist der, der Bruchteil von einem Prozentbasispunkt. Das, das juckt dann, glaube ich, fast niemand mehr. Skalieren diese, also wenn du Fee sagst, dann gibt es natürlich die Bitcoin-Blockchain-Fee und darüber hinaus habt ihr aber, glaube ich, schon auch noch einen äh, prozentualen Anteil, den ihr abzwackt, äh, als wie heißt es nochmal, ähm, die ZK-Snacks. Die, ZK äh, die Koordinatorengebühr. Genau, genau. Und da ist so die Frage, ist das, skaliert das äh, mit der Blockchain-Fee zusammen? Oder also ist das, kann man das prozentual draufrechnen? Oder ist das eine fixe Größe? Oder wie ist das? Sehr gute Frage. Und äh, nein, das ist nicht mit der block kosten verbunden, ne? sondern das ist wirklich prozentual von der Summe. Mhm. Also wenn du jetzt hier einen Bitcoin rein tust, zahlst du 0,3%. Mhm. Und wenn du 100 Bitcoin reintust, zahlst du ebenfalls 0,3% an den Koordinator. Was aber hier wichtig zu sagen ist, wenn du unter einer Million Satoshis einzahlst, dann zahlst du keine Koordinatorengebühr. Zum einen, weil 0,3% von 100.000 Satoshis ist jetzt nicht so viel wert. Und auf der anderen Seite, alles was eben unter einer Million Satoshi auf der Blockchain kommt, zahlt schon prozentual so viel Mininggebühren, das ist, dass wir uns dann gesagt haben, okay, dann, dann, dann greifen wir hier nicht auch noch in die Tasche rein, sondern schauen, dass der Nutzer hier billiger davon kommt. Dann wäre noch die Frage, kann man alternative Koordinatoren konfigurieren, beziehungsweise wenn ja, wie man das macht? Ja, ganz klar, das ist möglich. Äh, auch hier nochmal zum Verständnis. Ne, Wasabi Wallet ist, ist freie Open Source Software unter der MIT-Lizenz, und das Im Wasavi-Wallet-Code äh, ja, gibt es einen Client und einen Server. Ja, das heißt, den, den Klienten, den, den seid ihr alle gewohnt, ja, gibt es auf Desktop, äh, macOS, äh, Windows und Linux. Und da läuft er ganz gut, sieht sehr schön aus ja. und er verbindet sich zu einem Server. Und dieser Server ist ebenfalls freie Software, die den jeden, jeder nutzen kann und damit Geld verdienen kann. Und das ist quasi, ich sag mal so, das Backend. Das verbindet oder das gibt den Klienten die, die Blockfilter, sodass die Klienten rausfinden können, wie viel Geld sie denn haben. Und so Sachen wie ja, was ist die aktuelle Fee Rate? Wie viel ist gerade im Mempool los? Oder was ist der US-Dollar-Wechselkurs? All, all diese Dinge gibt das Backend frei und natürlich die Coinjoin-Koordination. Und ja, es ist möglich in Wasabi Wallet in, in der Konfiguration einen anderen Koordinator, ich sag mal, anzusteuern, um hier die Full node Informationen, die Fees und so weiter zu bekommen. Leider ist Wasabi hier noch nicht so elegant wie Join Market. Also in Join Market gibt es auch den Client und den Server, die Maker und die Taker nennt man das dort. Der Taker ist der Koordinator sozusagen und jeder kann sowohl Maker als auch Taker werden. Und dann gibt es einen ganz schönen und automatisierten Markt, wie man sich quasi zu verschiedenen Takers verbinden kann und, und sich das quasi raussucht mit dem, man Coinjoint. Uh, unter anderem eben die Person, die dir am meisten zahlt im Join Market Modell. Super elegant gelöst. Und Wasabi hat, ist noch nicht da, wo ich es gerne hätte. In diesem Sinne von. Uh, also hier, wir sammeln uns quasi Liquidität in den Koordinator ein, ohne dass der Koordinator Geld zahlt an die Nutzer, wie bei Join Market, sondern eben, dass in, in Wasabi, der Wallet, es halt nur einen Koordinator gibt, wo sich all die Nutzer verbinden, mhm. zumindest bei Default. Und so lösen wir das Liquiditätsproblem, denn Anonymity likes Company. Ja. Also wenn du, wenn du privat sein willst, musst du dich halt in der Masse verstecken. Und wenn es keine Masse gibt, wenn du der Einzige bist mit Hoodie und Sonnenbrille, dann schaut dich jeder sehr komisch an. Dann hast du nicht viel Privatsphäre. Das heißt, es ist, ich sage einmal, nicht einfach, einen erfolgreichen Koordinator laufen zu lassen und vor allem eben die Liquidität reinzubekommen. Aber es ist durchaus möglich. Das heißt, es gibt aber aktuell keine alternativen Koordinatoren für Wasabi Wallet, die man konfigurieren könnte. Also ich sehe ja ein, ja, es ist vollkommen korrekt. Also da ist so eine Abwägung, die auch der Enduser treffen müsste, wenn er die Auswahl hätte zwischen unterschiedlichen Koordinatoren. Okay, wie viele andere User sind verbunden zu diesem Koordinator und wenn zu wenige da sind, macht es überhaupt Sinn, da mit dem die Koordination zu machen. Aber dazu müsste ja überhaupt, also das wäre eine Abwägung, die man als User treffen könnte. Aber dazu müsste man erstmal überhaupt die Möglichkeit dazu haben. Ganz klar. Und hier gab es historisch gesehen, gab es verschiedene Koordinatoren von Wasabi 1.0. Damals, das war schon vor drei, drei Jahren oder so, haben die, sind die ersten anderen Koordinatoren hochgekommen. Wie es jetzt nach unserem Update ist. Wie gesagt, wir haben ein, ein fundamentales Update gemacht und der alt, die alte Software ist relativ obsolet, von dem her ähm, und ich weiß noch von niemandem, dass er einen 2.0 Koordinator laufen lässt. Mhm. Das eine, ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich das rausfinden könnte ja, ohne, ohne dass mir die Person Bescheid gibt. Naja, man könnte den man hätte ja den Client äh, man könnte den ja so schreiben, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Koordinatoren dass es einen Index gibt, über welche Koordinatoren da sind und äh, dann wären die einfach zur Auswahl. Ganz klar, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Die Frage ist nur, wenn du jetzt einen komplett neuen Koordinator äh, oder laufen lässt, dann wie kommst du auf diesen Index? Ja. Ja, das ist das ganz große Problem. Und hier, ja, die, diese ganzen die decentralized Peer-to-Peer-Software-Softwares äh, sind halt super, super komplex und oft nicht einfach und nicht stabil und nicht skalierbar. Von dem her ist Wasabi Wallet ähm, ja relativ stolz darauf äh, ein, ein, ein zentrales Softwareprotokoll äh, zu sein, weil das macht vieles einfacher, es macht sehr vieles günstiger und es macht sehr vieles schneller. Und das ist halt in unserem speziellen Fall, glaube ich, ich dass hier die, die Trade-offs sich durchaus lohnen. Ja gut, also als Enduser muss man da natürlich, ich sag mal, das ist eine zentrale Entität natürlich, die, wo man Vertrauen hat und... Die, ich sag mal, wenn man seine Coins jetzt in die Wasabi-Wallet rein tut, dann könnte es ja sein, dass der zentrale Koordinator abschmiert, beziehungsweise der zentrale Server, CK Snacks, ist betrieben, äh, dass der abschmiert und dann muss man erstmal gucken. Also, natürlich, ich, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass die äh, Keys tatsächlich nicht meinen Rechner verlassen haben. Insofern, mit etwas Mühe kann man dann wahrscheinlich wieder an die Coins rankommen, aber. Ja, das ist aus der Dezentralitätsaspekt das ist das natürlich etwas ungünstig. Naja, die Frage ist, mit, auf was genau vertraust du denn mit diesem Koordinator? Und so wie du sagst, deine privaten Schlüssel verlassen niemals deinen Computer mit Wasabi. Nicht einmal deine öffentlichen Schlüssel. Das heißt, der Koordinator weiß nicht, wie er deine Münzen ausgeben kann. Das geht fundamental nicht. Das heißt, der Koordinator kann schon mal nicht von dir klauen. Das ist der ganz große Unterschied zwischen Coinjoins und Custodial Mixern. Da gibt es viele Mixern, wo man wirklich sein eigenes Geld hinschickt auf deren ihren privaten Schlüssel und die machen dann irgendeine Privatsphärenzeremonie. Aber das ist bei Wasabi fundamental anders. Da, bleib, da bleibst du stets in voller Kontrolle über deinen Schlüssel und wo das Geld denn hingeschickt wird. Klar, das macht deine Software, so wie bei jeder Software-Wallet, aber fundamental bist du in Kontrolle hier. Und das andere Tolle ist, der Koordinator kann dich nicht ausspionieren. Das heißt, er weiß nicht mal deine öffentliche Schlüsseln oder deine Adressen. Das heißt, er hat keine Ahnung, wie viel Bitcoin du denn überhaupt hast oder wo du sie ausgibst. Und gleichzeitig nutzen wir das Tor-Netzwerk. Das heißt, er weiß nicht einmal deine IP-Adresse. Und hier heißt es also dann, der Koordinator, dem vertraust du quasi nur, dass er online ist, damit mhm. du Coinjoins machst. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt den Stecker aus meinem Computer rausziehe, mal so grob gesagt, dann kannst du keine Coin-Joints mehr machen. Mhm. Aber du kannst nach wie vor im gleichen Wasabi-Client, ohne irgendwas zu ändern, zumindest all dein Geld herausschicken. Also all die Münzen, wo dein aktueller Wasabi-Client weiß, dass es dir gehört, die kannst du rausschicken, ohne dass der Koordinator online ist. Und im, Im schlimmsten Fall natürlich nimmst du deine privaten Schlüssel und schreibst die in eine andere äh, Wallet rein, sag mal Electrum oder tust sie auf eine Hardware-Wallet oder wie auch immer. Ja, wie gesagt, solange du dein Backup hast, kann dich niemand aufhalten, deine Münzen auszugeben. Das heißt, die Schlüssel sind tatsächlich äh, BIP39 BIP konform oder ich kann genau. einfach meinen Schlüssel von Wasabi nehmen und in eine andere Wallet äh, importieren. und dann Richtig, ganz okay. genau. Es nutzt Secwit-Schlüssel. Also wenn du jetzt eine ganz alte Wallet hast, dann, dann gibt es das nicht. Und das Ding ist, du musst, ich sag mal, das Gap-Limit erhöhen, wenn du hier eine Wallet-Recovery machst. Also das ist äh, äh, quasi die, die Anzahl der Schlüssel, die, die bei dir leer sein können und du suchst immer noch weiter. Na, normalerweise sagt man, das ist so 21. Das heißt, wenn wenn 21 Schlüssel nacheinander leer sind und kein Geld drauf ist, dann hörst du auf zu suchen. Na, bei Wasabi sollte man das auf jeden Fall auf ich sag mal, mal 500, vielleicht sogar 1000 hochstellen, na, im schlimmsten Fall, sodass du sicher sein kannst, dass auch wirklich all dein Geld ähm, ja, gefunden wird in, den, in der anderen Wallet. Das ist ein paar Nuancen mit, mit den Coinjoin-Details, aber das ist auch alles schön dokumentiert auf wasabiwallet.io oder auf äh, docs.wasabiwallet.io in der Dokumentation. Jetzt haben wir eine Situation, ihr habt, ich, ich werde, musst du nicht dich zu äußern zu dieser äh, Fungabilität, Fungibility, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dazu ist, aber ihr habt euch jedenfalls entschieden als Firma und das sei euch gestattet, diese Entscheidung zu treffen, dass ihr nicht jede Coins in einen Coinjoin äh, ein, ein, akzeptiert. Äh, da wird Link in der Beschreibung zu eurer Stellungnahme dazu geben, kann sich jeder zu Gemüte führen. Für mich wäre es jetzt interessant, wenn ich po Bitcoins akzeptiert habe und jetzt versuche mit Wasabi zu nutzen. Wie äußert sich das, wenn ich jetzt solche Coins, die ohne dass ich es gewusst hätte, die ich einfach akzeptiert habe, die auf irgendeiner schwarzen Liste bei euch sind. Wie würde sich das äußern in Wasabi? Also es gibt hier zwei verschiedene schwarze Listen, sozusagen. Einmal ist die schwarze Liste für technische Gründe. Das heißt quasi, wenn du in einem Coinjoin teilnimmst mit einem Input und dann aber später nicht die coinjoin transaktion signierst aus irgendeinem Grund, dann wirst du auf die schwarze Liste geschrieben, weil es du den anderen Nutzern unmöglich gemacht hast, erfolgreich zu sein. Hm. Also dann warst du quasi der Denial-of-Service-Angreifer. Oft ist das der Fall, oder im absoluten Großteil ist das der Fall, weil das Tornetzwerk gerade ein bisschen abkackt und langsam ist und deine Signatur einfach auf dem Weg zum Koordinator verschwunden ist. Und das siehst du dann an einem... Ähm, ja, äh, siehst du quasi in, in, in der Coinliste dann, dass eine, dieser Coin, diese Münze ist, ist gebannt äh, gebannt auf der schwarzen Liste für die nächsten zwei Stunden. Also hier siehst du, dass die Münze wird für zwei Stunden lang gesperrt sein. Und nach zwei Stunden wird sie automatisch wieder versucht beim coinjoin koordinator zu registrieren. Und hoffentlich dann dieses Mal funktioniert Tor und alles. Und dann kommst du durch und dann ist diese alte Münze, die gesperrt war, wieder freigegeben und du gibst sie aus und, und gibst, äh, generierst eine neue Münze. Das ist der, ich sag mal, klassische Fall. Das gibt es schon seit Wasabi 1.0. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist die, ich sag mal, Metadaten-Informationscheck, den wir machen. Also jedes Mal, wenn du eine Münze registrierst, schauen wir in der Datenbank von einem der vielen, ähm, ja, wie nennt man denn das auf Deutsch, Private Investigators, ne? also die, die, die Spione sozusagen, die auf der Blockchain schauen, was es für Münzen gibt und rausfinden wollen, wem sie denn gehören ja, und, wo, und woher sie kommen. Hier schauen wir nach und für gewisse Gründe ähm, werden wir dann sagen, okay, nein, diese Münze wollen wir nicht akzeptieren auf unserem Kommunikationsserver und dementsprechend wirst du dann für einen ganzen Monat äh, auf die schwarze Liste geschrieben. Ja, also hier ist, ist es ein anderes Icon, ich glaube, es ist rot und nicht gelb, äh, irgendwie so, äh, und dann siehst du, dass du für, für mehrere Tage, Wochen oder eben den ganzen Monat äh, gesperrt bist. Fundamental in der Situation ist das dann das Gleiche für dich, Du wirst in der Zeit, wo du auf der schwarzen Liste stehst, nicht mehr im CoinJoin-Koordinator diese Münze registrieren können. Was ja übrigens automatisch im Hintergrund funktioniert, zumindest auszuprobieren. Was du aber nach wie vor machen kannst, ist natürlich die Münzen behalten und halt nicht im CoinJoin registrieren, sondern so wie sie sind, sie einfach liegen lassen. Oder selbstverständlich sie auszugeben, alleine bei dir selber in einer Einzelnutzertransaktion, so wie du sie schon tausendfach gemacht hast. Also kannst du dir beim Bäcker mit deinem Leib Brot kaufen oder was auch immer und das dann auf der Blockchain, diese Münze ausgeben. Hoffen halt, dass die, die Miner dich nicht auch zensieren und falls sie dich zensieren, dann musst du halt ein bisschen mehr Gebühren zahlen, sodass sie dich dann auch in den Block reinpacken. Und was natürlich auch geht, ist, du verbindest dich zu einem anderen Koordinator und fragst mal bei dem an, was er zu der Münze sagt und ob er dich denn registrieren lässt. Also das wäre auch noch die andere Möglichkeit. Wie gesagt, du bist stetig in Kontrolle deiner eigenen privaten Schlüssel und niemand kann dich aufhalten, eine Transaktion zu signieren bei dir selber und das weiterzuleiten an wen auch immer. Also der, der Koordinator, das, das Einzige, was hier wirklich in diesem Blacklisting passiert, ist, dass dir jemand Zugriff auf seinen eigenen Server verweigert. Und so wie du sagst, das geht da ja auch alles mit, mit rechten Dingen zu, äh, nach, der, nach der Marktphilosophie. Ich habe noch nicht ganz erkannt bei dem User Interface, wo, ich, äh, wo für mich ersichtlich ist, wenn ich auf Senden drücke, ob die... Coins, die ich sende, eben solche sind, die durch äh, die CoinJoin-Transaktionen durchgegangen sind und welche davon noch einfach, ähm, ich sag mal, an die Wallet gesendet wurden und äh, noch nicht durch CoinJoin sind. Ja, sehr gute Frage. Das ist aktuell in der, in der jetzig äh, veröffentlichten Version ist das auch noch nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt hätte. Du siehst es in der Transaktionsübersicht, also kurz, nach de, oder kurz bevor du auf Abschließen oder, oder Weiter drückst und das Ganze signiert wird, siehst du, woher die Münzen denn kommen. Ja. Na, wenn sie von einem Coin-Join kommen, siehst du da gar nichts, na, sondern du siehst da nur, falls sie eben nicht von einem Coin-Join kommen, siehst du, wer denn von dieser aktuellen Transaktion wissen wird. Also sag mal, deine, deine Mutter schickt dir Geld und dann hast du eine Münze mit dem, äh, mit dem Titel Mutter ja, und dann schickst du später die Transaktion an deine Schwester. Und äh, hier siehst du dann auf der Transaktionsübersicht, hey, äh, deine Mutter wird jetzt wissen, dass du Geld an deine Schwester schickst, ja, weil du eben noch keinen CoinJoin gemacht hast. So ist hier aktuell, was implementiert ist ist noch nicht so toll und das wird in der nächsten Version noch mal um einiges besser, da siehst du dann wirklich eine schöne große ähm, ja, einen Checkmark ne, mit alles ist okay, äh, die Münzen kommen von einem CoinJoin und das ist eine private Transaktion und dann ist das ein bisschen prominenter in der Benutzeroberfläche und falls es eben dann so ist, das hier doch jemand von der Transaktion weiß, das heißt, du hast noch keinen Coinschein gemacht, dann wird es hier ein großes rotes ja, X geben, mit T, Vorsicht. Jemand könnte dich ja ausspionieren, willst du das denn? Und hat man die Kontrolle vielleicht auch irgendwann bei dem Senden, ob man die Coins jetzt aus dem Coinscheiten äh, Coins nehmen will oder aus dem noch nicht? Ist da eine Kontrollemöglichkeit darüber? Ich sag mal Coin Control ist da, glaube ich, die relevante Vokabel. Ja, das ist aktuell, ich sag mal, ganz grob implementiert. Ja, also man, man kann sich aussuchen, wenn man äh, oder wenn, wenn du noch nicht genug private Münzen hast, kannst du dir aussuchen, welche der nicht privaten Münzen du gerade ausgeben willst. In der Zukunft wird das noch ein bisschen besser gemacht. Da haben wir dann wirklich die, die volle Coin-Control wieder mit drin. Fundamental war unser Ziel mit dem ersten Release von Wasabi 2.0 wirklich zu schauen, wie viel wir abstrahieren können und ja. was wir denn überhaupt dem Nutzer zeigen müssen. Also wir wollten es so simpel wie möglich machen, um halt die Benutzerfreundlichkeit von Privatsphären-Software ja, zu verbessern. Und da haben wir sehr große oder gute Arbeit geleistet. Aber so Power-Nutzer wie du und ich die halt wissen, was ein UTXO ist ja, und was ein CoinJoin ist, die sind mit der aktuellen Version, sage ich mal, nicht, nicht so 100% zufrieden. Ja. <lacht> ähm, aber, äh, da habe ich äh, viel, viel dran mit den Jungs äh, diskutiert und mich und gestritten, aber ich hoffe, dass der nächste Release wirklich für, für all die Power-User äh, auch ein richtiges äh, Schmankerl wird. Denn ne, wir haben einige paar tolle Features sehr elegant eingebaut. Also das ist Work in Progress. Aber ich bin relativ stolz auf, wo wir hinkommen wollen. Und ich glaube auch, dass wir das relativ zügig hinbekommen können. Na gut, dann wünsche ich euch schon mal viel Erfolg dabei. Wenn du nichts weiter zu Wasabi sagen willst, würde ich gerne einen Themenwechsel machen. Aber vielleicht willst du ja noch sagen. Ja, probiert die Wasabi Wallet aus. Es ist echt ein cooles Softwareprojekt. Es sind ein paar tolle Leute mit dabei. Und es ist ein super schwieriges Problem, was wir hier lösen wollen. Also, ähm, bleibt, äh, gibt uns hier den... Ach, wie nennt man denn das? Ach, mein, mein Deutsch ist ganz schrecklich geworden übrigens. Ist <lacht> ja. Sehr, sehr, sehr schwierig. Aber gibt uns den the Benefit of the Doubt. Ne? Und ein bisschen... Ähm, Entschuldigung. Äh, gibt Auto. uns noch ein bisschen Zeit, hier die Software weiter zu verfeinern, denn es ja es, wir, haben, wir haben ganz große Dinge geplant und das wird schon. Na gut, dann wollen wir vielleicht das Themenfeld aufweiten zu, ich sag mal, weiteren philosophischen äh, Themen. Also ich hatte ja vor, ich weiß nicht, ob das vor einem Monat oder so, war, da hat das Terminlich nicht ganz geklappt, Die, ein sehr schönes Video geschickt, wird auch in der Beschreibung unten verlinkt mit dem Titel Lunar Punk and the Dark Side of the Cycle. Und da wird eine sehr schöne Begrifflichkeit aus meiner Sicht äh, aufge aufgeworfen oder neu, neu, ich sag mal, in Englischen sagt man Coining a Term. Naja, es ist, äh, gibt ja Cypherpunk. Und die Gegenüberstellung, die in diesem Video aufbereitet wird, ist Solarpunk und Lunar Punk. Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, die man raus, was man rausziehen kann im Rahmen dieser Privatsphäre, Souveränität und äh, ja also dieses Spannungsfeld zwischen ähm, will man Vertrauen aufbauen, muss man Vertrauen haben, äh, will man transparent sein oder will man privat sein, also ich weiß nicht, ob du gleich äh, zu Anfang irgendwas dazu sagen willst, aber für, für mich ist dieses Thema, Themenfeld äh, unheimlich spannend. Ja doch, ganz klar. Das ist ein relativ neues Themenfeld für mich, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich war äh, seit jeher Ökonom und, und Wirtschaftsdenker und habe mich so um IT und Privatsphäre eigentlich null Gedanken gemacht, bis ich dann in die Free Software Welt gekommen bin und natürlich vor allem Bitcoin wo halt dann auf einmal die Privatsphäre doch sehr, sehr, sehr viel äh, an Wichtigkeit annimmt. Ja, weil wenn du keine Privatsphäre hast über deine privaten Schlüssel, sondern wenn jeder rausfinden kann, was deine privaten Schlüssel sind, ja, dann sind deine Bitcoin halt auch mal schnell weg und noch viel schlimmer. Ja, also die Privatsphäre ist essentiell wichtig. Und ich glaube, das hatten, haben viele Leute verdammt unterschätzt in der Vergangenheit. Und ich glaube, wir haben da eine relativ harsche ähm, ja, Realisierung haben früher oder später, dass so Dinge wie Privatsphäre halt nicht einfach mal unter den Tisch oder unter den Teppich geschoben werden können. Ich glaube, Satoshi, dem war das auch schon bewusst. Also, also Bitcoin macht eine bewusste Entscheidung dafür. Okay, Souveränität ist der Hauptaspekt, ne? also not your keys, not your coins. Und da macht es auch keine Kompromisse. Man kann ja ein brain Key oder derartiges haben, um, um eben die Privatheit der eigenen Schlüssel zu gewährleisten. Aber die Anonymität ist beschränkt auf Pseudonymität in der Standardverwendungsweise. Äh, Und das ist halt, okay, ein gewisser Optimismus herrscht da auf der, äh, in diesem Solarpunk-Seite in diesen Gegenüberstellungen würde man, man das dazu einordnen. Und die Gegenüberstellung auf der Lunarpunk-Seite wäre, glaube ich, aktuell Monero, wo es eben ja, mit Kryptografie versucht, weil man eben etwas pessimistisch ist gegenüber der, den Aussichten, dass man ohne Privatsphäre weiterkommt, dass man eben durch Kryptografie versucht, sich zu schützen. Da ist Monero, glaube ich, aktuell der Hauptvertreter von äh, okay, wir versuchen auf technologischer Seite uns zu schützen. Da geht ja aber Wasabi auch in die Richtung. Insofern äh, müsst ihr euch ja auch schon einige Gedanken dazu gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube Bitcoin versus Monero ist da nicht wirklich der, der richtige Punkt, um, um, um hier anzusetzen, sondern dass es eher Charmian eCash versus Bitcoin. Weil Charmian eCash, das, das war 1983, hat der David Chaum ein Kryptographiesystem entwickelt, die, die blinden Signaturen sozusagen. Und er hat es dann direkt angewendet für das erste digitale Zahlungssystem, wo hier Nutzer sich gegenseitig Geld hin und her schicken können. Aber niemand, nicht einmal die Entität, der diese Signatoren rausgegeben hat, diese Münzen rausgegeben hat, konnte irgendetwas nachverfolgen. Das heißt, wir hatten bereits damals, 1983, absolut verrückt, aber wir hatten perfekt anonymes Geld. Perfekt anonym. Es hat noch nie jemand besser gemacht, sozusagen. Na, ein Anonymitätsset waren alle Nutzer dieses Geldsystems, die es jemals gab. Und noch viel besser war. Es, war, es hat super skaliert. Es war super schnell, eine Transaktion zu machen und gigantisch günstig. Also hier per Millisekunden und winzig, winzig kleinem Stromanteil konnte man Tokens hin und her transferieren. Perfekt anonym. Aber warum hat das denn nicht funktioniert? Und das ist der. Und Satoshi hat es rausgefunden und repariert. Es hat nicht funktioniert, weil der Endnutzer nicht selber verifizieren kann. Der Endnutzer kann nicht sagen, hey, diese Münze ist nicht korrekt. Und das heißt, dass die Identität, die diese Münzen generiert, so viele machen kann, wie sie nur will. Das heißt Inflation. Was wir als Ökonomen natürlich klar sehen, ist schrecklich und das muss man verhindern. Und Satoshi hat herausgefunden, wie man es verhindert. Und zwar nur dann, wenn jeder Händler jede Transaktion von jedem anderen Händler überprüft. Na, man braucht radikale Transparenz, um im digitalen Zeitalter wirkliche Rarität zu schaffen. Und das ist auch bei Monero so. Na, in Monero muss jeder die Transaktion von jedem anderen verifizieren. Und das ist alles andere als perfekt anonym. Na, was aber auch okay ist. Naja, es ist nicht okay. Es wäre super schön, wenn wir ein perfekt anonymes System hätten, wo man nicht inflationieren kann und wo der Endnutzer selber komplett in Kontrolle ist. Aber es kann sehr gut sein, dass das fundamental unmöglich ist. Vielleicht ist es möglich, irgendwann wird sicherlich jemand drauf kommen, aber so wie wir es aktuell kennen, gibt es keinen Weg dran vorbei. Du als Endnutzer musst alle, jede Transaktion von jedem anderen im Geldsystem verifizieren. Und obendrauf kommt, dass ein Geld, das Geld, ist das, das Gut mit der höchsten Liquidität, das, wo du am einfachsten verkaufen kannst. Und das heißt, um um Geld zu sein, brauchst du gigantisch viele Nutzer. Nutzer. Und wenn jetzt jeder Nutzer die Transaktion von jedem anderen Nutzer weltweit verifizieren will, dann haben wir auf einmal ein gigantisches Skalierungsproblem. Und wir müssen jetzt Software bauen, die so effizient wie nur möglich in der Verifikation ist, nicht in der äh, nicht effizient oder günstig im Geld schicken, sondern effizient im Geld verifizieren. Das ist der ganz, ganz, ganz große Unterschied äh, zwischen Charmin eCash und Bitcoin. Na, und wo kommt denn dann Monero jetzt ins Spiel oder so Sachen wie zCash? Die versuchen jetzt, mehr Privatsphäre in unser öffentlich transparentes, öffentlich verifiziertes System zu bringen, dass der Verifizierer nicht mehr so viele Informa interessante Informationen hat wie davor. Zum Beispiel der Bitcoin-Verifizierer weiß genau, welche, welche Münze wird gerade ausgegeben und welche Adresse wird gerade generiert, und wie viel Bitcoin, wie viele Satoshi's sind denn auf diesen Adressen, die gerade generiert wird, und auf den Münzen, die gerade ausgegeben werden? Und Monero macht das zum Beispiel anders. Die nutzen jetzt viel Kryptografie, um, äh, um zu verstecken, welche Münze denn exakt ausgegeben wird und wie viele Satoshi's oder wie auch immer die Monero Unit heißt, äh, denn genau ausgegeben werden. Das das fundamentale Problem hier ist, ja, wir bekommen mehr Privatsphäre, aber das hat einen gigantischen Verifikationskosten ja, und fast unbeschreiblich teurer als in Bitcoin. Ja, also eine Monero-Fullnote Full laufen zu lassen, ist krass viel teurer als eine Bitcoin-Fullnote Full laufen zu lassen. Obwohl aktuell Monero einen verschwindenden kleinen Anteil oder Bruchteil der Nutzer hat, wie Bitcoin gerade. Und Bitcoin ist ja immer noch winzig im Vergleich zu allen anderen Währungen. Ja, das heißt, die, die, die technisch raffiniert geile Kryptographie, das Monero und Zcash und so weiter hat, glaube ich, ist falsch angebracht. Weil diese Technologie ist so implementiert, dass es die Verifikationskosten enorm erhöht, und das macht das System kaputt. Ich habe zum Beispiel gerade erst letztens mit einem Zcash Contributor geredet, der, der an der neuen Zcash Full Note arbeitet. Und er sagt, hey, Zcash funktioniert gerade leider nicht. Wenn du dein Handy aufmachst und du möchtest deine Wallet loaden, dann braucht das Tage, bevor du deine Wallet synchronisiert hast, wenn du diese Shield-Transaktionen nutzt. Einfach weil die Verifikation so bombastisch lang dauert, dass du nicht mal weißt, wie viel Geld du denn hast. Und da glaube ich halt, dass Bitcoin so ein geniales System ist, das, das lebt in einem so winzig kleinen Designraum, wo, wo wenn du auch nur eine Kleinigkeit änderst am Bitcoin-Protokoll, wird es sehr viel schlechter. Und ich glaube, so Änderungen auf dem Base Layer wie eben diese Ring Signatures oder Confidential Transactions, so cool wie sie sind, sind nicht richtig angebracht. Denn das, das Basisgeld, ne, der, der Baselayer, der muss so, so einfach zu verifizieren sein wie nur möglich. Und vor allem dann, wenn wir sowas wie Coinjoins haben, wo wir Transaktionen haben, die hunderte Inputs und hunderte Outputs haben, wo im Gegensatz zu Monero, wo zum Beispiel, ich glaube, damals war es, dass die, die Ringsignatur hat sieben Münzen ausgegeben. Naja, in, in Wasabi kannst du 500 Münzen ausgeben gleichzeitig. Und du bekommst ganz grob gesagt hier viel mehr Privacy als in Monero, aber wir haben immer noch die gleichen winzig kleinen Verifikationskosten, die Bitcoin ja hat im Vergleich zu Monero. Also hier ist es meiner Meinung nach durchaus möglich, das Grundprotokoll von Bitcoin nicht zu verändern, sondern nur viel schlauer zu werden, wie wir es denn ausnutzen, um dann auf, auf höheren Ebenen, auf anderen Ebenen, ähm, all diese coole Kryptographie auszunutzen, die wir inzwischen gefunden haben, um dann bessere und bessere Technologien zu bauen. Ich würde bei Monero auch sagen, ich führe das nicht an, weil ich das empfehle, sondern sehe ich ganz analog zu dem, was du, wie du das siehst, dass Monero ein paar grundsätzliche Probleme hat oder jedenfalls relevante Probleme nicht löst. Nur es ist es halt die, ich sag mal, prominenteste, der prominenteste Vertreter aktuell von diesem Versuch, eben die, die Privatsphäre zu, äh, die, den Aspekt möglichst hochzuhalten. Ich sehe das Hauptproblem, womit jeder, jedes dieser Technologien sich auseinandersetzen muss, ist eben die Skalierung. Und Bitcoin löst das in dem Sinne, dass es, und das war auch ja auch die, die Spannung bei den Blockseils kriegen, wo eben die Small-Blocker gewonnen haben und eben damit die Skalierbarkeit auf Jahre hinaus, auf Jahrzehnte hinaus gesichert haben und eben auch, dass die Möglichkeit nicht verbaut haben, dass Bitcoin tatsächlich zur Weltwährung wird. Ja und das dazu ist ja Skalierbarkeit absolut da, da gibt es, da darf man keine Kompromisse machen und dann immer das auf den weiteren drüberliegenden Layern zu implementieren, ist glaube ich auch da der richtige Ansatz. Die Frage, die jetzt bei der Skalierung auch für so Coinjoin-Implementierung wie Wasabi für mich relevant erscheint, ist, naja, aktuell sind die, die Blockchain-Fees bei Bitcoin relativ günstig gab ein paar äh, Zeitraum um die Block-Size-Walls, wo, wo der Fee-Market relativ teuer wurde. Insofern hat sich das äh, auch technologisch bewiesen, dass der Fee-Market funktioniert, was war auch schon ein bisschen was wert. Aber im Grunde genommen ist es schon so, dass man langfristig, wenn Bitcoin Erfolg hat, mit dem Problem konfrontiert ist, dass man nicht auf Layer 1 bzw. Basis-Layer ähm, jeder sein Kaffee zahlen wird können und dann ist so die Frage okay wohin verschiebt sich dann der Use Case für Coinjoin Transaktionen weil jemand der Otto ist der wird dann mit eine relativ geringen Balance, äh, Beträgen von denen wird sich das ja nicht lohnen der wird ja zwangsläufig einfach aus Kostengründen auf sowas wie Lightning ausweichen und ja gut, dann wird CoinJoin vermutlich irgendwo in, in Zukunft von anderen Use-Cases, äh, da wird der Haupt-Use-Case irgendwo anders liegen. Wo siehst du für CoinJoin zukünftig die, die Use-Cases? Ja, sehr, sehr gute Frage. Und das, das Tolle ist, also naja, CoinJoin ist ein fundamental Blockchain-Transaktionsmodell, ne? also sogar noch sehr spezifisch auf Bitcoin äh, optimiert. Das heißt, es macht auf jeden Fall keinen Sinn, quasi Coinjoins im Lightning-Netzwerk zu machen. Mhm. Das ist einfach technisch nicht, nicht angebracht. Aber, also du sagst jetzt ja, in der Zukunft wird es verdammt viele Nutzer geben und die Fees werden richtig krass nach oben gehen. Aber das heißt ja, viele Leute wollen auf die Blockchain kommen. Das heißt, viele Leute machen Blockchain-Transaktionen und all diese Blockchain-Transaktionen können und werden CoinJoin-Transaktionen sein, weil sie halt fundamental günstiger sind. Du brauchst weniger Blockspace, -Block wenn wir alle gemeinsam eine Transaktion machen, als statt dass jeder seine eigene Transaktion macht. Das heißt, rein aus Skalierungsgründen wird die, so gut wie jede On-Chain-Transaktion ein CoinJoin sein. Und ja, der Endnutzer, der jetzt Kaffee kaufen will, wird dann sicherlich keinen Coinjoin für die Kaffeetransaktion machen, weil er eben die Kaffeetransaktion nicht auf der Blockchain macht. Sondern was hier viel eher der Fall ist, du machst einen Coinjoin, um direkt einen Lightning-Netzwerk-Kanal aufzumachen, um dann deinen, deinen Kaffee off-chain zu zahlen. Ja, also, das ist, das ist quasi das Fundamentale, was, was mich so als Geschäftsmann, der Coinjoins anbietet, relativ ruhig schlafen lassen kann. Denn vor allem, wenn Bitcoin super erfolgreich ist und die Blockchain-Gebühren super krass hoch sind, wird mein Geschäftsmodell nach wie vor existieren und sogar noch sehr viel mehr Nachfrage haben. Das heißt, siehst du einen Ausbau von Wasabi in der Richtung, dass es auch ein Lightning-Wallet wird, das heißt, dass es Lightning unterstützen wird und dass man dann quasi, wenn man irgendwas zahlt, gleich in Lightning zahlen wird, beziehungsweise jemand betreibt eine Lightning Node oder benutzt einen Dienstleister, der eine Lightning Node betreibt und man wird in Wasabi eventuell irgendwann eine CoinJoin transaktion machen können, um diese Lightning-Zahlung abzuwickeln? Ja, durchaus. Das wird in Wasabi kommen. Das wird in so gut wie jeder Bitcoin-Wallet kommen, weil wie gesagt, der Bitcoin-Wallets sind da, um Zahlungen zu machen und, und viele Zahlungen, die man so macht, haben relativ geringen Wert. Und dann macht das Lightning-Netzwerk einfach Sinn. Ja, von dem her, das wird logischerweise auch in Wasabi kommen. Und hier werden wir dann klar verbinden, dass man einen Kanal aufmacht in einem, in einem CoinJoin. Oder vielleicht sogar den Kanal zumacht in einem CoinJoin. Ähm, wir sind gerade aktuell dabei, äh, dass in einem Lightning-Privacy-Research... Das Ganze ein bisschen klarer aufzuschreiben und, und eine Lightweight Lightning Wallet zu designen. Das, was dann früher oder später, eher ein bisschen später, nach Wasabi reinkommt. Das kann auch gut ein paar Jährchen dauern, bis das, bis das gut genug in Wasabi ist. Hm. Aber das Tolle ist auch, es muss nicht direkt in Wasabi sein. Weil das, das Konzept von einem CoinJoin, vor allem von dem WabiSabi CoinJoin, ist nicht nur in Wasabi. Wir haben jetzt Wabi sabi CoinJoin-Support in BTC Pay. Wir werden es bald haben in der Treasure Suite App. Und ich bin mir sicher, dass so gut wie jede Bitcoin-Wallet früher oder später die CoinJoin-Funktionalität integriert haben wird. Und dann auch früher oder später mit unserem CK-Snacks-Koordinator CoinJoinen werden. Von dem her, dass das CoinJoin in der Zukunft wird CoinJoin und Wasabi nicht mehr das, das Gleiche sein, sozusagen sondern jede Wallet wird den Coinjoin machen. Ein weiteres Thema in dem Rahmen, wieder zurück auf Solarpunk verglichen mit Lunapunk, diese Frage, ob man sich verstecken muss, weil ich glaube, da ist auch so eine gewisse Spannung, wo man... Naja, es ist ja so, dass wenn man irgendeinen Ruf aufbauen will, ja, so als Geschäftsmann, dann muss man ja transparent sein. Also es muss ja irgendeine Möglichkeit geben, jemand zur Verantwortung ziehen zu können. Und ich glaube, dass man nicht vertrauen kann, jemand der, also es gibt natürlich, ja, das ist ja eines der, der, der herausstellungsmerkmale bei Bitcoin, dass man eben das benutzen kann, ohne zu vertrauen, aber was unternehmerische Tätigkeiten angeht. Also wenn man irgendwie jemanden, mit jemandem einen Vertrag aufbauen äh, machen will, dann ist da der Ruf, glaube ich, schon ganz zentral. Und mh, wenn man für, wenn wir so eben als Unternehmer tätig sein wollen, also eine Gesellschaft aufbauen wollen, wo jeder sich frei als Unternehmer betätigen kann, dann wird das ja nicht funktionieren, ohne dass man die, diese Unternehmer einen Ruf aufbauen können. Und äh, diese, das können sie nicht machen, wenn sie eben diesen Aspekt des Vertrauens, wenn der, ich sag, wenn der nicht möglich ist, weil jeder quasi seine Privatsphäre auf 100 die ganze Zeit hochhält und, und eben mit einer schwarzen Maske und oder einem grünen Anzug. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man die falsche Entscheidung trifft bezüglich äh, seiner Privatsphäre wahren. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen. und ich, Da kann jeder seine eigenen Abwägungen treffen. Aber ich glaube, es ist schon problematisch, dass äh, wenn, wir, wenn wir darauf hinaus wollen, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, dass man, ja, ich sag mal, mit etwas... Optimismus da dran gehen muss und einfach Fakten schafft, ja, da sind, können wir auch kurz den Spannungsbogen wieder zurück zu den Pri, Pri, Pri, Privates, äh, freien Privatstädten äh, schließen, naja, also man, man will zeigen, was möglich ist, ja, aber das ist, glaube ich, so eines der Aspekte, die für mich auch so attraktiv daran ist, an diesen freien Städten und da muss man sich auch nicht verstecken. Aber naja, also diese ganze Privatsphäre-Technologie, vielleicht hast du eine andere Perspektive darauf. Ah, das, ist, das ist ein super, super spannendes Thema. Und das sind auch Dinge, wo wir uns erst jetzt wirklich drüber Gedanken machen, zusammen mit dem Internet. Ja, ähm, und ja, der, der Ruf des Unternehmers ist unglaublich wichtig, ja, weil jemand Niemand wird dir Geld geben, wenn du keinen Ruf hast oder äh, na, so, wenn du einen schlechten Ruf hast, dann weiß man zumindest, dass du einen schlechten Ruf hast und dann, dann kann man sich dagegen absichern in gewisser Art und Weise. Aber wenn man gar nichts von dir weiß, dann ist das auch sehr riskant ja, und von dem her glaube ich schon, dass, dass der Ruf, die Reputation sehr wichtig ist für das Unternehmertum. Die große Frage ist allerdings, wer muss von deinem Ruf wissen? Und mhm. fundamental sind das mal nur die, die Kunden und deine äh, Dienstleister oder Lieferanten. Es muss nicht jeder von deinem Ruf wissen. Äh, weil auch, oder, und jeder, jede Person hat einen anderen Ruf über dich. Ne? Also jeder hat eine andere Meinung über dich. Und äh, ich glaube hier... Hier ist, wo die, die Cypherpunks äh, sehr wichtig werden in der Zukunft des Unternehmertums. Dass der Unternehmer sichere Kommunikationen hat, um sich selektiv gegenüber seinen Kunden und seinen Lieferanten äh, preiszugeben und einen individuellen Ruf aufzubauen. Aber ich... Und ja, es wird auch sicherlich einen Markt geben, wo komplett ohne Reputation gehandelt wird. Allerdings glaube ich, dass diese Märkte fundamental kleiner sind und nicht so liquide wie Märkte, wo, wo die Reputation doch eine große Rolle spielt. Aber wie gesagt, die, die Reputation muss nicht global sein. Die Reputation kann sehr lokal aufgebaut werden und das muss nicht mal lokal im Sinne von der gleiche Fleck Erden sein, sondern das kann auch eine lokale Gruppe im Cyberspace sein. Ähm, ja, aber das, wie gesagt, ist ist sehr wichtig und auch ähm, die Kunden wünschen eine gewisse Transparenz. Es kommt so ein bisschen das kommt ein bisschen aufs Geschäftswelt an, oder nicht? Ich meine, wenn ich jetzt als genau. Dienstleister einem Einzelnen gegenüber trete und äh, ich sage mal eine langjährige Geschäftsbeziehung mit ein paar wenigen Menschen habe, ja klar, dann brauche ich nicht m, gegenüber der Öffentlichkeit mich groß aufzustellen und transparent zu sein. Aber wenn ich jetzt ein Geschäftsfeld betreibe, wo ich jetzt zum Beispiel äh, irgendwas backe oder irgendwas verkaufe, so im Stück, äh, Stück Mengen gegenüber Kunden, die ich jetzt nicht kenne unbedingt, sondern einfach nur gegenüber jedem. Da will ich ja Bekanntheit, da will ich ja transparent sein. Also das ist dann, ich sag mal, der Ansatz der Privatsphäre ist in dem Bereich etwas problematischer. Genau und deswegen für die, die Lieblingsantwort eines jeden Ökonomen, ja. es kommt drauf an. Ja, und das, das ist ja aber auch, was die was die individuelle Freiheit so schön macht und auch unter anderem die, die, die Privatsphäre. Denn nochmal, die Privatsphäre heißt, dass sich das Individuum selektiv der Welt preisgeben kann. Und das ist wirklich für jeden anders und in jeder Situation anders. Und es gibt hier keine wirklich allgemeinen Aussagen, die man treffen kann, außer dass es generell von Vorteil ist, wenn der, der einzelne Händler und der einzelne Kunde hier in voller Kontrolle sind, wie und wann und über was sie sich preisgeben. Ja, wenn, weil, wenn das nämlich nicht mehr gegeben ist, dann haben wir hier die Tyrannie. Ja, wenn, wenn der Kunde nicht ja, sich oder nicht äh, schweigen kann um zu, äh, im, im, zu der Frage, mit wie viel Geld hast du denn, sondern wenn der Unternehmer super einfach herausfinden kann, wie viel Geld der Kunde hat und wo er es denn ausgibt, weil dann kann man zum Beispiel sein Marketing anpassen oder die Preisstrategie anpassen und auf einmal viel mehr für, das, für die gleichen Güter äh, verlangen. Und natürlich andersrum. Wenn der Kunde alles über den Unternehmer weiß und genau weiß, wie denn die Einkaufskosten sind und was für Angestellte er hat und wie auch immer, dann will der Kunde oder wird der Kunde vielleicht das Problem selber lösen oder, mit, äh, oder nicht so viel Geld dafür äh, zahlen wollen oder was auch immer. Also, fundamental, das, das Einzige, was wir hier, glaube ich, sagen können, ist, dass die Privatsphäre fundamental von von essentieller Wichtigkeit für den freien Markt ist. Wenn es keine Privatsphäre gibt, dann sind wir in der Sklaverei und nicht im freien Markt. Und das ist fundamental korrekt. Aber wie sich denn dann die Individuen im freien Markt entscheiden, was und wie und wann sie sich preisgeben, das ist so, so spontan wie alles andere auf dem Markt. Und deswegen ist das so eine richtig tolle und, und spannende um, ein spannender Geschäftsbereich, in dem man sich aufhalten kann. Dazu bist du an der Arbeit an einem Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, das mit dem Titel "Praxiology of Privacy, die Praxiologie der Privatsphäre, würde ich das übersetzen. Also ich bin da nicht so sicher, ob ich da noch mitgehe, also dass ein freier Markt nicht möglich ist ohne Privatsphäre. Also da ich... Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich mir jetzt einfach ein Robinson Crusoe Ding ausmale, wo Robinson alles über äh, Friday weiß und umgekehrt und die wissen Bescheid, was sie für den anderen jeweils leisten können und dann machen sie ihre Arbeitsteilung und vielleicht kannst du erklären, wo dann der Schlüssel oder Knackpunkt ist, wo die Privatsphäre unabdingbar wird. Ja, die, die Privatsphäre ist unabdingbar, weil sie im Axiom selber äh, impliziert angenommen wird. Na, die Menschen handeln. Das ist das, ist das Axiom, äh, Axiom, das das Mises sagt. Ne? Und was bedeutet das? Ist, dass Menschen Probleme haben, äh, dass sie, na, in, in, sie sind in Uneasiness. Du bist hungrig zum Beispiel und du befindest dich, du kannst jetzt auf zahlreich verschiedene Arten und Weisen dir ausdenken, wie du dein Problem lösen kannst. Du isst die Banane oder du isst das Steak. Oder du isst dein Leibbrot oder wie auch immer. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, dein Problem zu lösen. Und gleichzeitig gibt es in deinem Umfeld viele verschiedenen natürliche Güter, die du anwenden kannst, um deine Probleme zu lösen. Das heißt, wir haben viele Probleme, viele Lösungen zu jedem Problem und viele Naturmaterialien, die wir für diese Lösungen brauchen. Und jetzt ist der Kicker die die freie Wahl, dass die die die die Möglichkeit selber sich auszusuchen, an welchem Problem du arbeitest, wie du daran arbeitest und mit welchen Ressourcen du versuchst, das Problem zu lösen. Das ist die fundamentale Freiheit, die allein auf der Handlung, auf dem Handlungsaxiom aufbaut. Und die Privatsphäre ist das genau Gleiche im, im, im Sinne von, äh, du könntest ich könnte jetzt über viele verschiedene Dinge reden und über jedes einzelne Ding gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie ich mich unterhalten können, könnte. Ja? Und fundamental, wenn ich nicht die Wahl habe, über was ich reden will und wie ich darüber reden will, dann bin ich ein Sklave. Genau gleich, wie wenn ich handle oder wie wenn ich so handeln muss, quasi also an einem speziellen Problem arbeiten muss und auf eine genaue Art und Weise das Problem angehen muss, wenn mir das jemand anders vorschreibt, dann bin ich ein Sklave. Das heißt, fundamental, freie Menschen, oder weil Menschen handeln, sollten sie frei sein und, und sie sind frei und das heißt freie Menschen handeln und freie Menschen sind privat fundamental. Wo kommt da der Aspekt der Bedrohung hinein? Ist der also ich wenn ich privat mich wenn ich die Privatsphäre für mich wahre und etwas nicht preisgebe, dann ja, ich sehe das offensichtlich natürlich bei den Keys, ne? Also, dass ich die privat halten muss, da um meine Coins über die weiterhin souverän zu sein, das, ist, das leuchtet mir ein, wenn ich, also die Bedrohung, aber die Bedrohung ist ja da, also das ist, glaube ich, dieses, dieser Aspekt der Bedrohung und der Privatsphäre, die hängen, glaube ich, zusammen, aber vielleicht siehst du das anders. Ich, ich nutze hier die, die Definition von Privatsphäre im Sinne von, äh, der, der, das Individuum hat die Wahl, wie er sich der Welt preisgibt. Ja, vom Cypherpunk-Manifesto, um, was, was du, glaube ich, ansprichst, ist die Anonymität. Okay. Das heißt, dass niemand weiß, wer, wer ich bin oder wo ich mich aufhalte oder was ich tue. Und warum ist Anonymität so wichtig? Und warum entscheiden sich so viele privatsphären Menschen, anonym zu sein? Und das ist, weil wenn niemand weiß, wo du bist oder dass du überhaupt existierst, dann kann er dich auch nicht ihr äh, ähm, verhauen. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, die Anonymität ist wichtig, weil es eine extrem billige Verteidigungstechnologie ist. Ja, wenn, wenn der Angreifer nicht weiß, dass du existierst, kann er dich nicht erschießen. Fundamental. Genau, ist eine schöne Asymmetrie. Genau, das ist die Asymmetrie. Und das ist aber auch anders als mit der, äh, der Pseudonymität. Ja, weil, hier sieht der Angreifer, dass jemand hier um die Ecke läuft, aber er, er sieht nicht genau das Gesicht von der Person. Das heißt aber trotzdem, jetzt weiß der Angreifer, hier schau mal, da ist ja jemand, das heißt, dem kann ich hinterher hinterherrennen und, und ihn verschießen. Also das, da sind die verschiedenen Levels an Anonymität sind wichtig. Aber auch wieder hier, der Anonymität hat einen Nachteil oder eine Kosten. Und das heißt, dass auch die in Anführungszeichen guten Menschen nicht wissen, dass du existierst und wo du bist. Und das heißt, du kannst nicht von der Arbeitsteilung von Vorteil ziehen. Mhm. Niemand kann dir helfen, wenn du Probleme hast, wenn du irgendwo in den Schweizer Bergen abstürzt zum Beispiel und keiner hat eine Ahnung, dass du dort überhaupt bist, dann wirst du relativ schnell verhungern. Also hier ist die... Im Sinne von der Verteidigbarkeit ist die Anonyme, das Anonymitätslevel wichtig. Aber im Sinne von der, der, der fundamentalen Argumentation ist die Privatsphäre an sich äh, sehr interessant. Und die Privatsphäre ist eben die Möglichkeit, dich zu selektiv preiszugeben. Das heißt, du als Individuum hast die Wahl, ob du anonym, pseudonym oder komplett transparent sein willst. Na gut, also... Ich bin noch nicht ganz überzeugt, das ist, aber du hast ja ein Projekt dazu, also wie gesagt, dieses Buchprojekt, dafür gibt es auch Links in der Beschreibung, da kann jeder auch beim Crowdfunding sich beteiligen, ist auch auf GitHub der aktuelle Stand, wenn ich das richtig gesehen habe, einlesbar und da kann jeder für sich, glaube ich, selbst überzeugen sich, wie weit, wie weit diese Argumentation stimmt. Ja, das stimmt und vielen Dank für, für das Shoutout. Aber auch hier, ja, es ist alles auf GitHub, aber auch, was man auch auf GitHub jetzt sehr transparent sieht, ist, wie, wie faul ich bin und wie wenig ich aktuell an dem Buch dran schreibe. Also hoffentlich, hoffentlich bald kann ich mich wieder mal hinhocken und, und ein paar Kapitel schreiben, aber das ist super spannendes Thema, wie gesagt, das ist, hier will ich verbinden... Die ökonomische Schule und die Praxiologie zusammen mit der, der Cypherpunk-Philosophie mhm. und dann angewandt an, an Bitcoin. Das ist, glaube ich, ein Buch, das geschrieben werden muss, weil Mises und Rothbard und Hayek und, und Hoppe waren alle so fundamental korrekt in sehr vielem, was sie gesagt haben. Und Satoshi hat, hat diese korrekten Theorien angewandt in, in der Cyberspace-Realität. Und das ist so ein gigantisches Zusammenspiel, das, das muss man wirklich auf Papier bringen haben. Ähm. Deswegen ist es hier, selbst wenn es schleppend voranläuft, äh, der, der erste Teil ist, ist veröffentlicht äh, auf GitHub. Ja, super. Also nicht, dass ich hier noch mehr Arbeit auf aufbürden äh, würde, aber der, der, Begr der Begriff, der mir da auch noch fehlt, äh, der aber natürlich wahrscheinlich bei den Cypherpunks berücksichtigt ist, ist eben auch die Spieletheorie und äh, wie sich die einzelnen Akteure dagegen übereinander verhalten, ja, das ist äh, schön, wenn man das weiter unterbrechen kann. Na gut, okay, dann bedanke ich mich hier für, dafür, dass du beim Spektrum dabei warst, hat mich sehr gefreut und äh, ja, überlasse dir das letzte Wort. Ja danke. ja, danke nochmal Manuel für die Einladung, war, war richtig toll. Cool, dass du den marktradikalen podcasts so, so konsequent durchziehst. Wir brauchen mehr marktradikale, die, die radikal für Freiheit sind und da, da bin ich sehr sehr stolz, einer davon zu sein. Von dem her vielen Dank für all die Arbeit, die du tust und danke an die Zuhörer, denn ich bin, ich bin sicher, ihr seid auch aktiv wo auch immer in, in, in Bitcoin und in der Freiheitswelt unterwegs. Wir brauchen jeden hier, der, der aktiv mit anpackt und ja, ich, ich freue mich, dass, dass wir so krass am Gewinnen sind. Das ist ja das Tolle, ne? vor allem in, in Cyberspace, die, die Freiheiten, die wir uns hier im Alltag nehmen können, sind, sind gigantisch und, und so eine Möglichkeit hatten wir äh, noch nie oder zumindest seit sehr langer Zeit nicht mehr. Äh, der, der Staat ist krass am Kaputtgehen und wir haben die Technologien und den Willen, ein besseres, alternativeres System aufzubauen. Von dem her, das äh, ja wir, wir sind auf der, auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg und es macht einen heiden Spaß. Von dem her bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.